Yeah, Japano-Schlampen erleben, schlampige Abenteuer, total schlampig. Japano-Schlampen! Japano schlampig gezeichnet, schlampig animiert, total stumpfe, Anime Scheiße. Japano-Schlampen! Japano Folge 4. Meister Futzis Herausforderung. Schwalben über dem Fujiyama. Oh, wie anmutig sie fliegen. Ja, da hast du völlig recht, mein Junge. Wer zum Geier sind sie? Schwalben sind ein Symbol für Glück und langes Leben. <lacht> oh Gott. Ich habe schon wieder eine getroffen. Verdammt, Wacke, warum machst du das? Ich trainiere, denn ich möchte die beste Volleyballspielerin der Welt werden. Die Beste. Dann fordere ich dich heraus. Oh mein Gott, sind Sie für Tetsuya, Yoshi, oder so? oh, Ja, Volleyball-Weltmeister 1928. <lacht> oh, ich bin zu alt, um gegen dich zu kämpfen. Stattdessen lasse ich meine vier bildhübschen Töchter gegen dich antreten. Bildhübsche Töchter? Susi! Hm. Sissi! Hm. Susu, hm. <lacht> Die fuzi schwestern können die fast unaufhaltsame Special-Doppelangriff-Turbo-T-Rex-Attacke. Hast du gesehen, dass die Tentakel... Wir müssen extrem hart kämpfen, damit wir sie besiegen können. Ich will auch gar nicht vor dem Beispiel, spielen. meinst. Auf geht's! Japano-Slampe! Yeah. Oh. Yeah. Ah. Hey. Special-Doppelangriff-Turbo! T-Rex-Attacke! Oh nein, Sie machen die T-Rex-Attacke? <lacht> die T-Rex-Attacke! <lacht> die T-Rex-Attacke... T-Rex-Attacke! Das Japan-Schlampenteam hat das Fuzzi-Team besiegt! Euch gebührt der Meisterpokal! Ah. Den hatten sie die ganze Zeit dabei. Ich habe es endlich geschafft! Ich bin die beste Volleyballspielerin der Welt! Wie kann ich dir jemals danken? Ach, Mototsu? <lacht> Mototsu? Mototsu? Wake, ich habe dir diese Glücksschwalbe gebastelt, damit du die beste Volleyballspielerin der Welt wirst. Ah, <lacht> Mototsu! Wer ist Mototsu? Mein Freund! Ich dachte, ich bin dein Freund! Ja, aber das bist du doch! Wir sind. Gute Freunde. Bis dann. <lacht> Aber ich möchte eine feste Freundin. Yeah, das war's wieder von den Japanuschlampen. hat wollte die beste Volleyballspielerin der Welt sein. Und sie hat es auch durch die Hilfe von Meister Futsimi Tatsu Vachia, und ihrem geliebten Motor zugeschafft. Warum oh, erzähle ich das überhaupt? Ihr habt das doch gerade eben erst alles gesehen.